Wie sind wir vorgegangen? Sozusagen wir sind hier im Bereich der anwendungsorientierten Forschung unterwegs und haben uns dem Design-Based Research an gesagt, äh, angenommen. Und der besagt ja im Prinzip, dass wir also A, theorie geleitet unterarbeiten sollten, aber natürlich auch eine Anforderungsanalyse vornehmen sollen, daraus ein didaktisches Design gestalten, das durchführen, dann dabei evaluieren und analysieren. Und im Prinzip die Erkenntnis, die wir haben, ja, in einem Redesign zu bringen und dann in diesem iterativen Prozess unterwegs zu sein. Das war für uns eigentlich jedes Semester auf neu der Fall. Und inzwischen sind wir dort weitestgehend am Ende angekommen. Und was ich schön finde beim Design bei Street Shirts, dass hier immer noch mal dann rausgearbeitet wird. Also was ist eigentlich noch mal an Theorie dabei? Also was ist, wo müssten wir denn nochmal an unseren wissenschaftlichen Grundlagen arbeiten? Und das wird hier schon sehr sichtbar, weil wir gerade diesen ja, Feedback Prozess Videogestützt, da haben wir festgestellt, da gibt es wenig, da mussten wir uns alles selber entwickeln und da haben wir im Prinzip ja, eine neue Vorgehensweise entwickelt. Das hier nochmal kurz zusammengefasst dargestellt Requirements also kommunikative Kompetenzen von Lehrern und Lehrern für den Unterricht fördern und die dazu zu befähigen, bei Schülerinnen und Schülern kommunikative Kompetenzen fördern zu können. Das lernen wir dadurch, dass sie sich gegenseitig Feedback geben. Theorie Gesprächssituationen, ähm, die wir behandeln. Theorie und Microteaching Situationen haben wir reflexionsorientierte Ansätze und natürlich umfangreichen Video. Einsatz, Ja, Design, drei Säulen, insgesamt acht Handlungen, die damit verknüpft sind und Feedback geben. Das Ganze mit den Konzeptrollen, Beobachtung, und den zwei Perspektiven, die dort aufgenommen werden. Das war gerade der letzte Punkt, viel Arbeit für uns, dass das so stand, dass wir damit zufrieden waren. Wie oft haben wir es inzwischen implementiert? Hier ist das falsch geschrieben, das muss fünfmal haben wir uns dass dieses Lernsignal am Institut für berufliche Lehrerbildung implementiert, immer so mit 20 Studierenden pro Durchlauf. Und wir sehen an der Stelle, inzwischen sind wir mit zwei Lehrenden dort unterwegs. Das liegt so ein bisschen daran, dass mein Lehrdeputat gut ausgeschöpft ist, sodass wir jetzt einfach jeder eine Stunde letzten Endes ähm, wir uns das Seminar teilen, wer jetzt so ich. nicht. Ja, eingesetzte Erhebungsmethoden, geschlossene und offene Erfahrungen der Studierenden. Wir haben Fokusgruppen eingesetzt, Beobachtungsprotokolle der Lehrerinnen eingesetzt und ja und natürlich die Kommentare ausgewertet, die die Studierenden an den Videos gelassen haben. Also ein klassischer Mixed-Method-Ansatz. Ja, und das Redesign, wir haben Gesprächssituationen äh, überarbeitet. Äh, eine Gesprächssituation diskutieren wir immer noch um. Dieses Zusammenspiel, Theorie, Praxis, Reflexion, das hat ein bisschen gedauert, bis das gut aufeinander abgestimmt war. Ja, und da unten ist es ja schon sichtbar, immer wieder Feedback geben oder Video-Feedback geben. Und das ist im Prinzip genau das, wo wir festgestellt haben. Da bauen wir oder kommen wir so an die theoretischen Grenzen, dessen, was wir an Erkenntnissen haben, da müssen wir ähm, weiter bauen und weiter basteln.